Für den Genuss – unterwegs. Toskana – einzigartig. Italienische Gastfreundschaft? Selbstverständlich. Hier im Chianti-Gebiet zwischen Florenz und Siena sind die Menschen stolz auf einen der besten Weine weltweit. Seit über 2000 Jahren ist man hier Fleisch, das wegen seiner besonderen Zartheit geschätzt wird. Eine geschmackliche Zeitreise verbindet Genuss mit Tradition. Abstecher in die Stadt. Stefano zeigt uns eine Salami, die mit wilden Fenchelsamen gewürzt ist und mit Chianti rotwein abgerundet wird. Typisch Toskana. Das flüssige Gold der mediterranen Küche. In Italien wächst die größte Sortenvielfalt an Olivenbäumen. Immer wieder entdecken wir neue Geschmacksnuancen. Überwältigend. In Modena entdecken wir einen Balsamico, auf dessen Geschmack schon Könige gekommen sind. 400 Jahre Tradition und ein gut behütetes Familiengeheimnis stecken in jedem Tropfen dieses Elixiers. Wir brauchen mehr. Ligurien, Land der Gegensätze. Auf den Klippen der Steilküste reifen die Zitronen im Meereswind zu saftigen Früchten heran. Ein Ort zum Durchatmen. Für heute sind wir angekommen, trinken Espresso über den Dächern von Cinque Terre. Auch das ist Italien.